Hallo und willkommen zum dritten Teil des TechSonat Java Tutorials. Heute werde ich euch zeigen die if-Abfragen. Also eine if-Abfrage ist ein Code-Element zur Abfrage, ob ein bestimmter Wert richtig oder falsch ist. Also ob jetzt zwei Werte das gleiche sind oder nicht. Und dazu werde ich jetzt erstmal zwei Variablen erstellen int a und int b und die sind jetzt erstmal beide das gleiche und in der if-abfrage die schreibt man eben ganz normal if im abfrageblock prüfe ich ob die beiden dasselbe sind indem ich schreibe a ist gleich ist gleich b system out print line richtig und falls sie falsch nicht dasselbe sind, soll er ausgeben system system.out.println falsch und hier schreibt er in diesem Moment richtig jetzt noch hin weil eben a das gleiche ist wie b und da benutzt man in diesem Fall das doppelte Anführungszeichen äh, Gleichsetzungszeichen weil wenn man ein Normales verwenden würde würde A auf B gesetzt werden und die Operation würde richtig zurückgeben und dadurch würde der der Codeblock nach dem IF ausgeführt werden und es würde richtig dastehen, selbst wenn A etwas völlig anderes wäre als B und deswegen brauchen wir das konditionelle Abfragezeichen und das ist eben ein Doppeltes ist gleich und wenn jetzt b ein anderer Wert wäre als a, zum Beispiel 7, gibt zurück falsch. Denn wenn dieser Wert, dieser Boolean, ist das in diesem Fall, nicht stimmt, dann geht er nicht in den Codeblock von if, sondern wenn er einen else Codeblock hat, führt er diesen aus. Falls er den nicht hätte, würde er gar nichts tun und einfach das if überspringen und später weitergehen dasselbe geht auch mit Strings wenn ich jetzt hier hätte einen äh, String A und String B der, der eine ist Hallo und der andere Hallo würde eben auch falsch zurückgeben weil die beiden nicht genau dasselbe sind wenn ich hier noch das L dazuschreiben würde wäre es wieder richtig was, ich bei, was bei ins noch geht ist, dass man prüfen kann, ob a größer oder kleiner als b ist. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, ob a kleiner als b ist, schreibe ich einfach ein kleiner Zeichen. Und da geht richtig zurück. Kleiner gleich würde auch funktionieren. Und dann gibt es noch größer und größer gleich. Und da würde er in dem Fall falsch zurückgeben. Und das war es auch heute schon mit diesem Tutorial.